Jo, hallo ihr Lieben, weg mit dem Bauchfeld. Ähm, es ging im ersten Video zu dem Thema Stoffwechsel nur rein um, was sozusagen die Definition ist, jetzt auch um die Makronährstoffe und die verschiedenen Stoffwechselarten. Wir waren ja beim Darm als Organ und äh, der Darm äh, kann Nährstoffe nur in ihrer zerlegten Form resorbieren, sozusagen. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen, bisschen theoretisch, aber wir brauchen das, wenn wir die Fettverbrennung wirklich verstehen wollen, ist es sinnvoll, wenn man einen Organismus kennt, wenn man die Zusammenhänge kennt. Also ich würde euch bitten zuhören. Dauert nicht lange, hoffentlich drei Minuten, noch 2,20 dann sind wir durch. Ähm, denn es ist nicht, es ist wirklich nicht, nicht unwichtig. Weitere Informationen natürlich zu allem gerne zu den eingeblendeten Links äh, führen euch weiter, wenn ihr wirklich gute zusammengefasste Informationen benötigt. So. Ähm, der Darm braucht also diese ähm, Nährstoffe natürlich und nur über den Darm werden sie ins Blut überführt und das Fett wird für das Blut extra transportfähig gemacht, der Darm, wichtig, also der Darm und die Leber, Leber natürlich als Stoffwechselorgan Nummer 1. Jetzt die verschiedenen Stoffwechselarten kurz erklärt, ich mache das kurz, Kohlenhydratstoffwechsel, Komplexe Kohlenhydrate werden aus der Nahrung in Einfachzucker, zum Beispiel Glucose und Fructose, zerlegt und die Zuckermoleküle gelangen dann über das Blut in die Zellen, wo der eigentliche Stoffwechselprozess stattfindet. Natürlich gewinnt der Körper aus Einfachzuckern Energie, dafür ist er ja da. Ähm. Zweitens Eiweißstoffwechsel, auch Aminosäurestoffwechsel genannt. Da entstehen bei der Verdauung von Eiweißen Aminosäuren. Und diese gelangen wiederum über die Blutbahn in die Zellen, dienen einerseits zur Energiegewinnung, natürlich, andererseits benötigt sie der Körper ganz wichtig zum Aufbau von Muskelzellen, Hormonen und Enzymen. So, Muskelzellen, immer gut für uns, Muskelzellen immer gut, Muskeln verbrennen viel Fett. Ähm, drittens Fettstoffwechsel, natürlich dient Fett der Energiegewinnung in den Zellen und ist der wichtigste Energiespeicher. Fett wird benötigt auch für Hormone und Botenstoffe, für die Bildung von Hormonen und Botenstoffen. Was der Körper nicht braucht, speichern die Fettzellen für schlechte Zeiten. Das ist wahrscheinlich bekannt. So, daher kommen die Fettpolster, weil ein Fettspeicher, ein Energiespeicher angelegt wird. Ähm, aber damit beschäftigen wir uns ja gerade. So, dann gibt es noch viertens und letztens den Mineralstoffwechsel. Ganz kurz. Zum Beispiel Calcium und Phosphor für den Aufbau der Knochen werden hier bereitgestellt. calcium -Ionen sind übrigens, ganz kurz, für die Muskelarbeit unerlässlich. Also funktionierende Muskeln, Kalziumionen, alles über den Mineralstoffwechsel. Ich hoffe, es war knackig kurz genug. Alles weitere zum Thema Makronährstoffe, zum Thema Fettstoffwechsel, zum Thema Fettverbrennung. In dem Link hier unten oder äh, stellt einfach Fragen. Wer Fragen hat, raus damit. Es kommen noch mehrere weitere Videos. Mir liegt am Herzen, das alles loszuwerden und ich freue mich äh, auf eure Kommentare. Ansonsten einen schönen Tag, euer Sebastian.